Herzlich willkommen im Gasthof Grüner Baum Schweinberg also den Gasthof Grüne Baum in seiner jetzigen Form gibt es seit 1964. Der wurde von meiner Oma, Johanna Schneider, gebaut. Den grünen Baum selber, den gibt es aber schon länger. Ich bin jetzt die vierte Generation. Also wir kochen hier gut bürgerlich und wir kochen hier frisch, regional. Und ich versuche auf der Tageskarte auch mal abzuwechseln. Ich habe Wild ausschließlich von hiesigen Jägern. Also wir machen jetzt tatsächlich schon seit 20 Jahren Partyservice. Das Tollste, was ich bis jetzt machen durfte mit meinem Meiner Familie. Das war für den BVB das große Kederring in der Turnhalle. Da ist man dann schon stolz drauf. Ich möchte ehrlich sein, gute Preise, gute Qualität. Ich möchte, dass man gern kommt. Das ist so meine Philosophie dabei. Ein großer Teil unseres Geschäfts sind auch Familienfeiern. Wir haben auch einen wunderschönen Biergarten, der zum Verweilen einlädt. Und diese Linde, die da steht, den hat meine Mutter gepflanzt, weil sie gedacht hat, man braucht ja einen grünen Baum. Also seit es den grünen Baum gibt, seit 1879, schenken wir ausschließlich Disteln aus. Wir hatten noch kein anderes Tier und ich denke, dass das auch so bleiben wird. <lacht>